Und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 362. Ich bin Jörn Schaar und ihr, ihr seid, seid es, es nicht. nicht. Die Herzdame ist wieder dabei, wie angekündigt, wie versprochen regelrecht und äh, wir haben Feedback bekommen auf unsere Urlaubsfolge. Haben wir? Ja, nämlich von Flo aus Wietze. Der schreibt, schön zu hören, was ihr so im Urlaub erlebt habt. Ich bin gerade mit meiner Frau und Tochter auch aus dem Urlaub gekommen vom Bodensee. Nach elf Stunden Fahrt inklusive zweieinhalb Stunden Warten und Service durch den ADAC. Ätzend, aber jetzt zu eurem Bekannten Ahnd. ich als Kloppenburger im Exil in Wietze lebend, kann die Museumsdorf These aber sowas von bestätigen. Gefühlt war ich seit der Grundschule bis, stand jetzt zum 40. Lebensjahr mal dort. Anfangs mega interessant, aber wenn du schon bald hier in Grasheim persönlich mit Namen begrüßen kannst, ist es Zeit dort nicht mehr hinzugehen. Schöne Grüße aus Wietze, dem Ort der ersten Erdölbohrung. PS, wir haben hier auch ein Erdölmuseum. Zwinki ähm, Wo Wurde das mit dem ADAC? Schreibt. Ich habe, also ich weiß gar nicht, worüber wir letztes Mal geredet haben. Hast du die, die ADAC-Sache erzählt mit dem Autoschlüssel? Ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben. Du weißt es auch nicht mehr. Beim ne? Podstock musste der ADAC kommen, weil ich es <lacht> Warum? irgendwie geschafft habe, <lacht> Warum, unseren Autoschlüssel im Kofferraum einzuschließen. Ja, ich habe das Auto entriegelt, weil ich irgendwas rausholen wollte und habe. Weil ich beide Hände voll hatte mit Hundeleine und dem, was ich im Kofferraum tun wollte, den Schlüssel nur kurz in den Kofferraum geschmissen. Und während ich die Kofferraumklappe zufallen ließ, hörte ich, wie das Auto sich verriegelt und der Schlüssel war drin und der Zweitschlüssel lag da, wo er hingehört. nämlich Ich habe eine Frage. Na? Kam die Erkenntnis, dass der Schlüssel im Auto lag, gleichzeitig mit dem Verriegelungsgeräusch? Also war es so ein Klick und gleichzeitig so ein Klick in deinem Kopf oder weiß ich nicht zöner? mehr. Ich, also normalerweise gehört der Schlüssel ja entweder in die Hand oder in eine Tasche in der Hosentasche. In deine ne? rechte Hosentasche. Gehört er normalerweise rein und wahrscheinlich habe ich erst gemerkt, dass er nicht da ist, als er nicht da war und in, also in dem Moment, wo ich in die Tasche gegriffen habe, weiß ich aber auch nicht mehr. Ja, jedenfalls jedenfalls man war da, hat äh, die Scheibe. Äh, ist auch ein scheiß Superheldenname. Ja voll. Ja Er hat äh, immer wieder erzählt, wie, wie sicher dieses Modell von Passat ist, was in anderen Kontexten total beruhigend ist, aber er hat echt lange und alles versucht, äh, dieses Auto aufzukriegen, inklusive Lockpicking und hat dann im Endeffekt mit einem sehr langen Draht äh, durch die hintere Seitenscheibe in den Kofferraum geangelt und musste da natürlich erstmal ein bisschen was zur Seite räumen, was wir da so drin hatten, Selterflaschen, Schuhe. Schuhe, Gummistiefel, Socken. Nee Gummistiefel nicht. Die lagen in der anderen Die Decke. auf der anderen Seite. Aber auch wir Fahrrad. hatten ja Socken gekauft für unseren Urlaub. Unabhängig voneinander, jeweils ja, du, ein paar 16er Socken. Du, kann, du kannst auch nicht im Podcast erzählen, dass wir einfach Socken kaufen, anstatt zu waschen. Ja, Socken verschwinden, Socken gehen kaputt. Und dann haben wir halt Socken gekauft. Aber halt nicht einer von uns, sondern wir beide jeweils. Ich habe für dich welche aber gekauft. Oh. Ja. ja. Weil du immer meine Socken anziehst. Ja, das stimmt. Ja. Das ist mein Ding. gibt Zusammenhänge. Du darfst ja. dich übrigens nicht einen Millimeter bewegen, weil der Hund hat sich gerade quasi in deinen Schreibtischstuhl reinbuxiert. Ja, das kann ich. Ich sag's ja nur. Und dann sind wir ja, und jetzt schließen wir an, an unsere letzte Episode, den Urlaubs-Sommer-Pausen-Rückblick, den wir in Husum ja beendet haben und dann nochmal spontan nach Röm gefahren sind. Warum sind wir nochmal nach Röm gefahren? Weil meine bekloppte Schwester mit ihren wunderbaren Kindern da war. Ja. Und den Pferden. Und den Pferden, genau. Da standen wir auf dem familie äh, in Toftum. Ich liebe meine Schwester übrigens. Sie ist bekloppt, ich liebe sie. Ja. Entschuldigung. Gut, nee, wir standen da. Ich das möchte ein... nicht, dass hier da, ein falscher Eindruck ist. Ja, ja, ja, ja. Meine Schwester hat unseren alten Wohnwagen bekommen. Und dann standen wir mit dem neuen Wohnwagen neben dem alten Wohnwagen. Das war irgendwie schön. Ja, und es war es ist ein, ein sehr äh, lebhafter Campingplatz, auf dem wir da waren. Ja, also auch sehr unkompliziert, ne? So im Sinne von, ja, danke für eure Ankunft, fahrt einfach rein überall da, wo der Platz nicht als besetzt markiert ist, dadurch, dass vielleicht jemand einen Stuhl aus seinem Wohnmobil gelassen hat oder äh, eine Stange mit einem äh, Das ist ein festes System, glaube ich. Die tun diese Eisenstange mit ja, so Ja, wenn, wenn du reservierst, dann ja. tun die eine Eisenstange in, den, in die Wiese. Da ist irgendwie so ein bisschen Flatterband dran. Aber dich macht das fertig, wenn man keinen festen Platz zugewiesen bekommt, oder? Nö, ach, es war einfach so diese Anarchie, so, so, da so, du nicht mit umgehen. so ungewohnt einfach. Fahrt einfach rein. Ist ungewohnt. Ja. Ist auch egal. Es ja, war, ich, war schön, es gab Waffeln. <lacht> Ich habe ja über dich gelernt ähm, auf Römen, dass du ein bisschen zwanghafter bist, als ich in den letzten 13 Jahren so dachte. Ich liebe dich. Völlig okay. zu Recht, ich bin nämlich super. Du, super zwanghaft. Na, willst du das noch elaborieren? Nein. Ja, jetzt musst du aber, weil die Leute fragen sich, oh Gott, oh Gott, was ist los mit ihm? Nee, ich, ich habe das schon wieder vergessen im Detail, aber du bist ja irgendwie nicht so. Der Hund macht Geräusche. Wow. Ähm, du bist ja nicht so drauf klargekommen, wenn Dinge dann anders sind, als sie eigentlich sein sollten. Mit der, Was war das mit der Abreise? Weil man bis 11 Uhr vom Platz sein muss. Ja. Eigentlich. Und in deinem Kopf ist glaube ich so, dann muss man bis 11 Uhr vom Platz sein, sonst, ich weiß nicht, sonst passiert irgendwas. Sonst oder? geht die Insel alles durch, Alles geht durcheinander. Und da bin ich einfach, weil wir wollten mit meiner Schwester noch zum Mittagessen und mit den Kindern, weil mein zauberhafter Neffe auch schon ein bisschen Terror gemacht hat, als wir angekündigt haben, dass wir vielleicht nicht mehr zusammen Mittag Mittagessen. Ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall an der Rezeption gefragt, ob wir auch später raus können und die waren so, ja, kein Problem, zahlt einfach schon, ihr könnt dann irgendwann rausfahren und ich hatte es ein bisschen fertig gemacht. Ne? Hippie-Kram. Aber es war ja alles abgesprochen. Ja, hippie -Kram. So geht das doch nicht. Ja, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen schockiert. Es also war einfach... Das ist so, wenn, wenn da irgendwo steht, schwarz auf weiß, bis 11 Uhr muss man vom Platz, dann muss man bis 11 Uhr vom Platz und sonst äh, explodiert dein Kopf. Ja. Mach mich fertig. Wie haben, wie haben wir das so lange miteinander ausgehalten bis jetzt? Mit sehr großer Anspannung. <lacht> ich Seite. bin Vulkan ja im Geiste sozusagen. Ja. Aber ich plane immer alles um. Mhm. Das ist das, was ich meine. Ja, 3.800 Kilometer sind wir gefahren in den vier Wochen. Wir haben 75 Gigabyte durch den Gigacube gejagt. so. Das war ein sehr toller Urlaub. Das Datenvolumen vom Gigacube ist wieder, ich sehe, sehr ja kaufneues. Ja, aber wie viel? Das Ganze. Das Ganze. Ja. Ich trottel, habe gedacht, wir kommen mit 10 Gigabyte über anderthalb Urlaubswochen. Das war sehr naiv. Über anderthalb Urlaubswochen? Ja. Ja, aber du musstest die ganze Zeit YouTube-Videos gucken und dich abends noch mit deinen, deinen Jitsi-Freunden standig ich? lassen. Ja? Nein. Nein? Nein, du musstest das Ich wusste machen. das, genau. okay. Ja. Also insgesamt waren es 75 Gigabyte. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich noch irgendwie die letzten 10, die noch aus diesem ganzen Gedöns übrig waren, äh, hier irgendwie, ähm, also ich hätte den Gigacube nochmal anmachen können, um diese 10 Gigabyte abzuarbeiten, denn jetzt. Aber leider bist du nicht schlau und zu Hause haben sie. wir ja auch. Äh, ja, ja, aber das spart ja nicht. also… Ja, wir haben halt dafür bezahlt. <lacht> das ist wieder so eine Sache, oder? Wir hatten Besuch von Daniel. Ja, war nee, nee, nee, nee, nee, <lacht> warte mal. <lacht> Jan, wir haben zu Hause Internet, das ja, nicht, ja. das ja nicht aufgebraucht wird. Also wir haben ja genug Internet im Haus. <lacht> Und das Datenvolumen vom Gigacube ist Kostet eh, richtig ist eh schon, Es ist aber schon bezahlt. Ja. Und jetzt meinst du, wir hätten hier den Gigacube aufstellen sollen, ja. um das aufzubrauchen. Mhm. Aber welchen Unterschied macht das? Ja, es verfällt ja dann. Es ist ja dann weg. <lacht> Aber es … Hätte ich auch 15 Gigabyte nachkaufen können statt 25. Es ist ja so, als ähm, wenn man, warte, ich, ich brauche ein gutes Beispiel jetzt, einen großen Wassertank hier hat Aha. und wir haben also so 1000 Liter Wassertank oder so Aha. und der ist eh immer voll. Also, Ach so, ist so. der immer voll? Wenn der 1000 Liter fast ist er dann immer voll? <lacht> ja, weil wir keine 1000 Liter brauchen in dem Zeitraum, für den wir 1000 Liter haben. Und dann hast du im Wohnwagen noch ein Glas Wasser über. Und du sagst, ist ein bisschen übertrieben von den Größenverhältnissen, aber. Das stimmt. Und du sagst dir so, im Wohnwagen steht ein Glas Wasser, das ist ja bezahlt. Ja, das kann wir doch dann trinken. Das wissen wir jetzt in diesen Tagen. Ja, warum denn nicht? Weil wir 1000 Liter Wasser haben. Ja, wir haben könnt, auch das Fenster bitte, auf, hört könnt, man übrigens. Hier war kein Sauerstoff mehr drin. Ich habe den ganzen Tag hier gelegen und kein Netflix. Ähm, könnt ihr uns bitte schreiben, wie ihr darüber denkt? Weil du, jetzt mache ich mich fertig. Ja, ich liebe dich. Ja, apropos Netflix. Wir haben God's Favorite Idiot geguckt. Äh, eine Miniserie unter ja. anderem mit acht, nee, zwölf Folgen. Ne? Ich habe schon wieder vergessen, weil ich habe seitdem, glaube ich, drei andere Miniserien durchgewünscht Ja. <lacht> Äh, auf jeden Fall geht es um einen Typ, der äh, von heute auf morgen, äh, also er ist auch ein, ein ziemlicher Langweiler und er wird äh, kriegt auf einmal die Information, äh, du bist jetzt auserwählt, äh, Story of your life. Gottes Bote <lacht> also, auf Erden zu sein. Nicht. Dankeschön. <lacht> naja, und er soll halt irgendwie dich, äh, ne? die voll äh, die Botschaft Gottes äh, und die äh, verbreiten und so die Apokalypse verhindern und äh, das ist ziemlich witzig. Das ist das, was ich, was ich noch erinnere aus der Serie. Leider kannst du jetzt da nichts weiter zu ergänzen, weil du noch weniger weißt. Ja. Aber das Beste ist ja, wir hatten Besuch von Daniel. Das ja, war das war schön. super. Also das war sehr kurz. Bisschen kürzer, als wir uns das so überlegt hatten. Ja. Also, du, war, Daniel, komm einfach nächstes genau. Mal wieder. Ja. M negativen Test. Ja. ja. Er ist ja, er ist ja <lacht> mit ist negativen ja mit einem Test, Negativ Test, angereist. Test angereist. Das ist ja. ja das, was schade war, dass ja. er dann auf einmal nächsten Morgen einen positiven Test hatte. Ähm, und Haben wir schon genug über Römmen geredet? Weil wir haben nur gesagt, dass wir da waren. Du musst vielleicht doch schöne Sachen erzählen. Früher was. hatten wir eine Struktur, ne? Ja, aber du gehst immer so schnell von einem Thema ins. Wir ja, hatten du... früher eine Struktur ja. in unserem Podcast. Ja. das königliche Wir. <lacht> äh, ja, wir haben Eis gegessen und hast du Hotdogs gegessen? Natürlich habe ich einen Hotdog gegessen, ja. du warst dabei. Ich war noch mit meinem, ich hatte so ein Eis. Kennt ihr diese Bubblewaffeln? Wenn nicht, ich weiß nicht mal, ob ich es jetzt empfehlen soll. Also Bubblewaffeln sind ja so ein Trend gerade, glaube ich gibt's. An, ich glaube an vielen Orten, weil es gibt sogar ein Turning. Deswegen denke ich, das ist auch an anderen hippen Orten <lacht> außerhalb Dänemarks und Nordfries. Es ist einfach eine Waffel, also eine richtige eine Waffel aus dem Waffeleisen mit so Bubbles, <lacht> wie du guckst. Und das ist dann die Waffel für das Eis und es ist gigantisch viel essen. Und ich kann, ich kann schon viel essen, aber das war echt. Weil die aber auch eine unnatürlich große Kugel oh, Daimler-Kritzeis da reingedrückt haben. Das war echt haben. extrem Lakritzeis die brauchte. Ne, Daimlakritz, das ist ja nochmal nur. Es gab ja drei Sorten Lakritzeis. Es gab drei Sorten Lakritzeis? Ja. Verdammt. Ja. Ich hatte mit dem Hund draußen gewartet und äh, mir das gar nicht selber ausgesucht. Meine Schwester und meine Nichte. War, war so, du holst das essen, okay, holt mir das. Dieses Bubblewaffel mit Eis war jedenfalls gigantisch und ich hatte vorhin das gegessen, es war quasi mein Frühstück. Und mir war so schlecht hinterher. Weil ja auch immer Guff mit drauf muss. Guff? Ja, keine Ahnung, was Guff ganz genau ist. Schaum. Es ist so ein Schaum äh, und es ist sehr lecker. Und man muss es auf Eis essen. Es gibt das nur dummerweise sehr selten südlich der dänischen Grenze. Ja, gut, dass wir bald wieder nach Dänemark fahren. Das stimmt. Ja, aber Röm, für die von euch, die es nicht kennen, ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist eine dänische Insel kurz hinter der Grenze oder Halbinsel. Es gibt halt einen Damm, sodass man mit dem Auto rauffahren kann. Es gibt riesengroße Strände, wo man auch mit dem Auto drauffahren kann. Und es ist ganz schön. Ja, kommt uns besuchen, dann fahren wir mit euch nach Röm. Darf ich alle Podcasterer von dir hm, Hast du gerade. Einladen? Du kannst es ja schneiden. Mhm. Und dann sagst du wieder, warum hast du das nicht drin gelassen? Schnitt. Ja, genau. Ja. Gartenkram? Fragezeichen? Habe ich mal mit Fragezeichen draufgeschrieben, weil ich nicht sicher war, ob wir irgendwas dazu erzählen wollen. Wir haben halt unseren Garten angefangen, mal wieder in Ordnung zu bringen. Unser Garten ist basically so ein Dschungel. Und wenn wir Gartenarbeit machen, ist es nicht so, dass ihr euch vorstellen müsst, dass irgendwas hinterher schön aussieht. Sondern es <lacht> ist schon gar nicht wir im unsere Angesichter. Sondern, ja, nee, ist schön. Ähm, sondern eigentlich geht es halt darum, die, oh Gott, das Allerwildeste, was überall wuchert, halbwegs zu bändigen. Und meine Jitsi-Freunde und Freundinnen lachen jetzt schon, weil ich sie jeden Abend im Jitsi vollgeheult habe mit diesen brombeer -Hacken. Diese scheiß Brombeeren. Diese Brombeeren sind echte, Idioten. stachelige Vollidioten. Die, Die einfach nur überall das und keine schlimme, Früchte bringen. Das Schlimme ist genau, dass wir noch nicht mal Brombeeren, also Früchte haben dieses Jahr nur gestrüppt. Matria hat aber gestern Abend gesagt, dass die auch zweijährig sind. Aber ich meine, dass wir sonst immer Brombeeren hatten. Ja. Aber wir haben die wahrscheinlich, weil wir die einmal ganz zurückgeschnitten haben, waren die so: So, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Fläche. Jetzt ist erstmal Fläche machen und dann. <lacht> Am Arsch hier Früchte für euch ist, nicht? Genau. Ja. Irgendwie sowas. Ja, und wir müssen ja vor allem den Garten angehen. Und es ist auch alles eine Wiese. Also überall sind entweder Brombeeren oder ein Meter hohes Gras oder Rasenwiese. Sind ja also ja. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt zwischen Rasen und also Rasen und ist ja glaube ich die Darstellungsform sozusagen. Rasen ist das nicht, was wir Gräser, haben. Gräser, die bei uns wachsen. Wiese, wir sagen, die Wiese ist ja. auch ein bisschen eskaliert und wir müssen ja Platz schaffen im Garten, weil in drei Wochen ist Deichpot. Deichpot, meldet euch an auf www.deichpot.de. Wenn ihr das Passwort, das Passwort daran ist dasselbe wie letztes Jahr. Nee, letztes ein, Jahr gab es kein Letztes Mal. Es hat einen kleinen Anfangsbuchstaben und zwei S. Damit weiß jetzt jeder Bescheid. Ich denke nicht. Aber ihr könnt uns auch anschreiben, wenn ihr noch Bock habt, ha ha blablabla. wenn ihr noch Bock habt, zum Deichpot zu kommen, ist es einfach eine Gartenparty. Jeder, der deinen Podcast hört, weiß, was das ist, oder? Ich habe schon mal über Deichpot gesprochen. Ja. Ähm, dann äh, schreibt mir auf Twitter, als das wird auf gar keinen Fall eskalieren. Hier eskaliert gar nichts. Das ist ein Soundeffekt, no den way. man immer mal wieder hört. in Wie allen geil ist möglichen... dein Timing? <lacht> ja, das ist mein Beruf. Ähm, den man Ach. immer mal wieder hört in Filmen und Funk und Fernsehen. Äh, nämlich immer dann, wenn irgendwas so lächerlich ist, dass es, also so, so eine Verballhornung von einem spannenden, dramatischen Moment. Und dieses Musikstück, das heißt Shock Horror A, wusste ich bisher gar nicht. Ich habe immer gedacht, das heißt Dam Dam Dam. Was dachtest du, wie das heißt? Dam Dam Dam. Und äh, in dem Podcast 20,000 Hertz hat sich eine britische Journalistin auf die Suche gemacht, nach dem Ursprung dieses sound -Schnipsels. Und es ist eine ganz toll erzählte Geschichte, die es als ähm, Podcast-Episode gibt. Und ich rate dringend dazu, sich das anzuhören, denn es ist wirklich toll. Du bist auch wirklich toll, Jörn. Okay, tschüss. <lacht> tschüss. Philipps Outro steht da. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Und wir sind es nicht.